Heute fahren wir nach. Au! Heute ist unser Urlaub, wir fahren circa 10 Tage nach Kroatien. Ich werde nicht wirklich vloggen, sondern nur kleine Best-ofs machen. Wir fahren um eine morgens los. Äh. Tschüss, Zimmer. Oh. Tschüss, Zimmer. Tschüss. Zimmer vor 16 Jahren. Oha. <lacht> Meine. Ich glaube, es wird 20 Es ist 4:30 Uhr, erstmal kurz Platz tauschen. Wie geht's dir da hinten so? Ich habe gerade auch ein bisschen geschlafen. Ich hab gerade mit Regengeräuschen geschlafen, weil ich mit Musik schlafen kann. Deswegen die Autos auch nicht so abfratzen. Hinter mir ein LKW-Fahrrad, anscheinend gerade dann schon Scheiße getrunken und macht gerade weg. Ich hoffe, ich sehe da vorne. Und wir sind, schon, wir sind schon in Österreich. Warte, und zwar in. Und zwar neben Werfen bei Salzburg. Fahren, aber gönnt euch das hier. Ist es nicht geil? Es ist echt geil. Ja. So. Also der Ausblick das ist wirklich bomben. Also das ist schon cool. Also wirklich ist gerade so ungefähr. Yes, good. Okay. Das ist eigentlich unser Baby Gang. Ich muss noch eine Stunde im Garten haben. Egal, übt mir ein bisschen Mist Bett gepennt. Unser Robot mit dem Alles klar. Dann hören wir einfach Im Balkon. Und diese Aussicht. Bombe. Digga, wir hatten eigentlich das dieses Zimmer den ich gar nicht drin, aber schon. Mal. Ist ein Mädchenzimmer, ja, aber wir kriegen den kompletten Raum und einen eigenen Balkon einfach so dazu. Technisch gesehen, das ist unser Streaming-Balkon und das ist unser Streaming-Zimmer. Wie geil! Ey, yo! Wo ist Poppin' Cat? <lacht> Come on, Mike! <lacht> <lacht> Miau! <lacht> <lacht> <lacht> Nochmal. Hä? <lacht> <lacht> da wurde einfach Schwur Nochmal. <lacht> Cat, don't make stupid things. Nein, Bonnie wird dich auffressen. Ich weiß. Ja, ja, Bro. Wie gesagt, Cat, Bonnie wird dich auffressen. Willst du aufgefressen werden? Bissel Katzenf... Okay, die legt sich einfach rein hier liegen lassen. Äh Katze, Katze, Katze, Katze, bist dich, bist dich, bist dich, bist dich, Katze. Schau mal, da große Hund machen Ficky Ficky mit dir, okay? Keine gute Idee. Ja, ja, schau. Das Hund. Siehst du, Katze? Hier ist Hund. Da bist du. Hund dreimal größer als du. Hund machen dich kaputt, dich kaputt. Du wollen kaputt? Nein, wollen du nicht. Digga Warte. Wir gehen gerade. Wie viel haben wir jetzt gerade eigentlich? Wie viel haben wir jetzt gerade? Uh, Ja. ich guck gerade, Michael. Irgendwas mit 21 Uhr, denke Warte, warte. 21 Uhr alt. F 11, 21 Uhr ähm, um, Doggo, Doggo ist Doggo da. Es ist wie Flur? Es ist 22. 25. Ich geh jetzt pennen. Okay. Leute, das war's mit dem ersten Tag. Oh mein Gott, das ist so... Lächeln. Bonja. Das war's, wenn es wieder heißt, meine Fütze riechen stärker als die von einem Bulldog. Ciao. <lacht>